Hallo Leute, was geht? Wieder ein bisschen anderes Video als sonst. Denn... Ja. Ihr seht, ich bin jetzt nicht irgendwie in Minecraft oder in Fortnite oder in Roblox oder... Oder whatever. Sondern ich bin hier einfach auf meinem Kanal. Und das heißt... 16 Abonnenten. Wie prächtig. Wie prächtig diese Among Us wahrscheinlich. Ja, das, ähm, nämlich, ähm, wollte ich einfach heute als Dank für euren richtig krassen Support, hier einfach 16 Abonnenten, ähm, möchte ich euch einmal hier ein. Am. Ähm, jetzt, äh, seid gespannt. Am. Ähm, ähm, 20.3. Am 20.3. kommt ein neuer Kanal. Der wird irgendwie... Ähm, ihr könnt ja meinen mentor YT kanal Den kennt ihr ja bestimmt. Den verlinke ich auch immer. Werde ich auch in diesem Video verlinken. Ähm, ja, werde ich Am 20.3. werde ich ein Reaction-Channel Herstellen. So, warte, jetzt wird wieder laut, weil dieser Hubschrauber hier wieder vorbeifliegt. Okay, ja, also am 20.03., also je, heute ist ja 17. Da. Am 20.03. werde ich ein, ein, einen neuen Kanal machen, der Reaction Channel. Also einfach irgendein Reaction Channel, der irgendwie cool ist, ja, ihr wisst schon. Also, hier, 16 Abonnenten. Mal gucken. Also, Menton, yc, hier den Kanal. Vielleicht wird er. Ja, hier, da ist. Hier ist er. Also, hier ist nochmal der Link. So. Also, hier ist der Link. Hier ist natürlich der Link, so. Und. Ja. Das sind natürlich alle Videos, hier zum Beispiel der. Ja, den, den kennt ihr ja alle schon. Und. Ja, also den müsst ihr auf jeden Fall abonnieren. Auch, damit wir dann irgendwann auch die 15 oder eher äh, bei Video jetzt bei mir 16 Abonnenten erreichen. Und. Ja. Dann hier sieht man noch ein bisschen so ein paar Sachen. Und so. Ja. Ähm. Ja, der wird glaube ich äh, Menton ZZ heißen. Menton ZZ, ja, Menton ZZ, glaube ich. Ja, super, eine eine super Idee, super Idee. Menton ZZ. Oder, oder ich denke mir einfach einen neuen aus, den werde ich dann auch äh, verlinken. Irgendwo. Also in meinen allen also Videos oder so. Oh ja, er wird Menton ZZ heißen. Menton ZZ wird er heißen. Und genau da werde ich in Reactions werde ich immer paar Actions hoch hoch hoch hoch hochladen hochladen ja und zum Beispiel auf keine Ahnung jetzt irgendwelche random Sachen wie zum Beispiel wie schlechtestes Lied der Welt ich habe sogar geliked so viel zum Thema schlechtestes Lied Äh, ja und oder auf hm, irgendwelche Weltrekorde. So irgendwelche solche. Oh, oh mein Gott. Na, ja, ihr, ihr wisst schon, auf irgendwelche Rekorde oder so, oder was weiß ich. Oder auf, ich weiß nicht, die, hä, Einfach reagieren. Der Kanal wird, also ich bin mir jetzt sicher, der wird Menton ZZ heißen. Also er wird genau so heißen. Es gibt natürlich noch Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Gibt's eigentlich in... Also ich ich gebe mal einen Menton. Menton. Das ist einfach. Menton ist eine französische Gemeinde, Mann. Mann. Eigentlich habe ich mir das ausgedacht. Wisst ihr? Übrigens und nochmal sagen: Wisst ihr, wie wie ich darauf gekommen bin, mich also den ersten Kanal, also den Menton Yt-Kanal. Wisst ihr, wie ich da drauf gekommen bin, ihn Menton Yt zu nennen? Also Yt einfach so, weil ich es kann. Und, ähm, weil, ja, und da, auf Menton, ihr kennt ja Mentos, also Mentos, dieses zum Essen oder zum Kauen, diese Kaudrages, diese Kaugummi der ihr wisst, was ich meine. Das ich bin da auf... Ich, ich habe einfach Mentos genommen. Und Menton. Also Menton. Habe ich einfach das S durch ein N ausgetauscht. Dann heißt es Menton. Und ja, ich sehe schon einen Faker. So ein kleiner Faker. Guck mal, mein, ich habe 13. Das ist, das ist ja nur einer, Okay, auf jeden Fall, äh, naja. Er wird schon... Am 20.03. vielleicht nicht, also am 20.03. oder 21.03. Ja, also am 21. oder 20. irgendwie so da, da ja, werde ich den Kanal er erstellen. Und eher, da, das wollte ich jetzt nur mal so ankündigen. Vielen Dank für... Oh ja, für euer Verständnis. Okay, also vielen Dank noch für euer Feedback. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.